Hinter Nord Stream 2 steht der halbstaatliche russische Gaskonzern Gazprom. Er ist formal einziger Anteilseigner. Ihm gehören sowohl die Leitungen als auch das Gas. Fünf Unternehmen sind als Investoren beteiligt. Die Leitung soll Erdgas von der russischen Nava-Bucht über die Ostsee bis Lubmin bei Greifswald transportieren. Von hier aus soll das Gas dann auch auf den europäischen Markt weitergeleitet werden. Durch die Rohre sollen künftig pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden. Sie werden auf einer Strecke von rund 1200 Kilometern doppelt verlegt. Die Leitung ist zu fast 90 Prozent fertiggestellt. Nord Stream 2 soll, so die Betreiber, im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden.